So, Nasib und ich sind jetzt hier in dem Camp, wo wir unsere Schule haben. Nasib, wir haben. Äh, fünf camps. camps. Also, Leute von fünf camps werden jetzt hier da in das Camp kommen und Lebensmittel äh, abholen. Die Leute kommen langsam. Wir werden jetzt hier die Verteilung machen. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken, für Spenden, weil es ist wirklich sehr notwendig, Lebensmittel neben uns zu verteilen. <lacht>